Warum wir wussten, dass der Kurs weiter nach oben steigt, obwohl der größte Teil der Marktteilnehmer schon wieder auf Shortsuche war, das alles und noch viel mehr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Im heutigen Video schauen wir uns an, warum wir nach wie vor in einer Long-Position drin sind und vor allem Dingen, was der rave Reader dazu zu sagen hat. Als allererstes möchte ich kurz in die Academy rein switchen und uns angucken, was wir dort gepostet hatten. Wir haben hier am 14.03. diese schönen Short-Signale hier gesehen. Das waren natürlich nur Skype-Trades. Ja, Dann haben wir hier einmal am 15.03. gepostet. Ich bleibe nach wie vor in einem Long. Ja, Wir haben hier diese Zone markiert, die für mich sehr interessant war. Und diese Zone haben wir auch dementsprechend gehalten. Wir haben dann hier am 15.03. jeweils nochmal abends um 23 Uhr ein Video-Update rausgehauen, wo man sah, dass es ein Beisignal gibt und das war dann auch letztendlich der Initiator für diese Bewegung, die wir jetzt hier gesehen haben. Das Ganze war im 15-Minuten-Timeframe, deshalb switchen wir kurz in den 15-Minuten-Timeframe, um das Ganze zu zeigen. Ähm, da sehen wir jetzt hier gleich, diesen Switch auf neutral. Neutral bedeutet, wir haben keine Trendwende in dem Sinne, sondern wir haben ein, ähm, ja, ich sag jetzt mal einen Trend, der keine bestimmte Richtung aktuell getriggert hat, sondern wirklich, wo es neutral ist, ja. Und wenn er dann wieder auf Bullish switcht, dann bleiben wir auch in diesem bullischen Trend drin. Ganz einfach. Und das wird erst geändert, wenn wir eine, ähm, ja, einen Switch auf Bearish haben was bedeutet dass wir eine rote Cloud haben und ein, ähm, ja, ein, ein S in Rot als Label praktisch ja das werde ich euch aber gleich noch einmal kurz zeigen damit ihr es versteht ja? wir sehen hier gerade dass der Kurs dann weiter läuft und weiter läuft und weiter läuft und dann kam es dann hier dazu dass wir hier wieder diesen neutralen Switch hatten es gab dann wieder einen bullischen Trend ja neutraler Switch wieder bullischer Trend und dann ging es weiter nach oben. Dann hatten wir hier das Take Profit. Dort gab es dann jetzt diese Reaktion nach unten, ins Diamond Pocket und von dort aus wieder weiter nach oben. Und das alles ist kein Hexenwerk. Ja? Mit dem Rave Reader und dem, was ihr in der Academy lernt, werdet ihr definitiv verstehen, was hier passiert ist und wie ihr das Ganze zu handeln habt. Und dann seid ihr auf jeden Fall den Market Makern ein gutes Stückchen, ähm, sage ich jetzt mal, nicht überlegener, aber Ihr werdet auf jeden Fall verstehen, wie das Ganze funktioniert und dementsprechend auch die richtigen Schritte einleiten, um euer Trading auf ein neues Level zu bringen. Ich habe jetzt hier wieder auf den 1-Stunden-Chart gewechselt und möchte euch hier einmal kurz zeigen, was ich mit diesem Short und Bullischen Trend gemeint habe. Hier seht ihr es schön, wir haben hier einen Short-Trend gehabt, dann gab es hier einen Bullischen Trend, wieder einen Short-Trend, wieder einen Bullischen Trend. Aber auch in Phasen wie diesen hier hat man definitiv die Möglichkeit, den Trade im Profit zu schließen. Hier kommt es halt eben immer darauf an, wie gierig ist man. Setzt man seinen stop aus Entry, wenn man im Profit ist oder nicht? Das ist halt eben eine Frage, die muss jeder für sich selbst beantworten. Wir empfehlen natürlich nach einer solchen Bewegung zum Beispiel das stop definitiv auf Entry-Niveau zu setzen, um vor allen anderen Bewegungen geschützt zu sein. Wenn auch ihr Interesse habt, der Academy beizutreten, habt ihr die Möglichkeit, das Ganze über unseren Telegram-Kanal zu machen. Diesen Link findet ihr unten in der Videobeschreibung bei YouTube. Da kommt ihr dann hier in diesen Kanal hier rein, beziehungsweise in diese Gruppe. Das ist der Link dazu. Ja, Könnt ihr auch manuell eingeben, wenn ihr möchtet. Wichtig ist, dass jeder, der beitreten möchte, einen Benutzernamen benötigt. Den könnt ihr unter Einstellungen in eurem Profil bei Telegram einstellen. Wenn ihr das nicht getan habt, können wir euch leider nicht dieser Gruppe hinzufügen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier auf angepinnte Nachrichten zu gehen und hier einmal für euch abzustimmen, welche, welchen Zugang ihr haben möchtet. Aktuell haben wir folgendes Angebot. Da der Bitcoin-Preis relativ hoch aktuell ist, ist es so, dass die Academy Lifetime-Zugänge beziehungsweise der Academy Lifetime Zugang von 0,33 Bitcoin auf 0, 2,7 Bitcoin ähm, geschrumpft ist. ja. Und wenn ihr die Chance nutzen möchtet, dann könnt ihr dies jetzt tun. Kontaktiert uns auch gerne direkt persönlich. Das Ganze funktioniert über at bei Telegram oder at crypto unterstrich Dennis 1983 und dann könnt ihr dementsprechend auch direkt mit uns in Verbindung treten. Den Wave Reader einzeln könnt ihr natürlich auch erhalten. Das Ganze ist dann für 0,1 Bitcoin Beitrag erhältlich. So, zurück zur Analyse. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal so angucken, dann sehen wir, wir befinden uns nach wie vor in der Zone, die wir, ja, ich sag jetzt mal, predicted hatten. Und diese Zone wird wahrscheinlich auch weiter ausgespielt. Wir sehen hier zum Beispiel, wir haben hier zwei neue Re-Entries im bullischen Trend. Das sind diese Dreiecke, die man hier sieht. Und dementsprechend hätte man hier auch wieder einen schönen Trade machen können. Ich hoffe, dass das Video euch weitergeholfen hat. Das nächste Video wird wieder etwas mehr in die Thematik gehen, wie unser Setup aussieht und so weiter und so fort. Aber ich dachte, es wäre auch mal wichtig zu erklären, wie das Ganze hier funktioniert. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Supportet uns darüber, würden wir uns natürlich freuen. Lasst ein Abo da. Das war's von mir. Mr. Sagittario von der Spare Academy. Macht's gut. Ciao.